Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Albina Dvorzes. Ich bin freischaffende Künstlerin aus Hannover und heute, wie versprochen, Schritt 5 von 10 zu Erfolg. Diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich wohne schon seit 20 Jahren in Deutschland und mit 14 habe ich angefangen meine künstlerische Ausbildung. Kunst ist wirklich mein Leben und vor drei Jahren habe ich eine fantastische Technik kennengelernt, das ist Nora Grafik. Die Graphic kann ich euch sagen, hat wirklich mein Leben verändert. Das ist eine grafische Darstellung aus Linien und Formen. Hier seht ihr zum Beispiel so, wo ich so eine Figur gemalt habe. Mein Traum ist so 5 Kilo abzunehmen und das ist hier sozusagen mit der Hilfe der Linie zu Wünschgewicht. Hier habe ich auch so dreieinhalb Spirale gezogen. Es gibt verschiedene äh, äh, Themen, mit denen man arbeiten kann. Und wir werden heute mit dem Thema äh, gute Planung und Schritt 5 von C ist das gute Planung. In meinem YouTube-Kanal können Sie die ersten vier Schritte finden. Es geht um eine... Aufgabe sozusagen, dass wir ein Thema aussuchen und zu diesem Thema zehn Schritte machen. Wir gehen praktisch durch. Wieso bleiben wir stehen? Wieso kommen wir nicht weiter? Was müssen wir ändern, damit wir noch mehr Erfolg haben und noch mehr etwas sozusagen bewegen, damit das Ganze richtig, richtig ins Bewegung kommt. Ja, und... Heute, wie gesagt, Schritt 5 und mein Thema ist Wachstum von meinem YouTube-Kanal und da werde ich jetzt mit der Hilfe von Neurografik diese ganzen Schritte Schritt für Schritt erklären. Der Neurografik ist das eine Technik, die kommt aus Russland, die ist schon seit sechs Jahren auf der Markt erfinde. Erfinder ist Pavel Piskarow und ich habe wirklich das Glück und die Möglichkeit, wirklich bei ihm, ein paar Kurse zu besuchen. Ich bin Spezialistin für Neurografik, deswegen ich bitte nur meine kreative Artworkshop. Ich bin dann so kreative Coach in diesem Fall und helfe den Menschen, sich weiter zu entfalten, kreativer zu sein und äh, mit der Hilfe von Kreisen, Linien und die Bewegungen sozusagen, was im Bild entstehen, so zu seinen Wünschen kommen. Ja? So, jetzt würde ich das schon so meine Kamera umdrehen und wir fangen an mit dem Schritt 5, gute Planung. So, hier habe ich schon alles eingestellt und das ist wichtig, dass wir, so also hier schiebe ich auch meine Stiften, äh, wir zeichnen mit den Stiften und... Äh, ich zeige auch für die Anfänger sozusagen ein paar, wie die neurographische Linie aussieht und wie können wir das Ganze praktisch, so ist das am besten, für diejenigen, die noch nicht sehen, die mich sehen und noch nicht wissen, was wir machen, wir zeichnen heute ein Bild in Technik von Neurografik und das wird gute Planung heißen. Wie gesagt, kurz zur Neurografik, die besteht aus Linien und Kreisen, Dreiecken oder Vierecken. Und das ist wichtig, wenn er das jetzt mit mir macht, wir werden jetzt so 40-50 Minuten zusammen zeichnen. Die Neurografische Linie geht, wir wissen nicht wohin, geht Wissen wir auch nicht wohin und wiederholt sich überhaupt nicht auf keinem sozusagen Bestand, so die geht. Das ist so wie eine Linie und ohne Wiederholungen und sie fließt so auf dem Blatt. Ja, so das heißt, man konzentriert sich auf der Ende vom Stift und zieht die Linien in dem Blatt und versucht an seine Thema zu denken. So werden wir unseres Bild. Ähm, energetisch sozusagen einladen wenn man so sollte und wenn er dann auf diese bilder äh, diese bilder anschaut da kann man sehen dass das an manchen stellen entstehen solche kreise ja und das ist sozusagen energetische verbindungen dann werden wir so dünnere stift nehmen und diese ganze ecken abrunden ja das ist so kurz über die technik was Pavel Michailowitsch Piskaryov erfunden hat. Wie gesagt, die ist schon sechs Jahre alt und ich bitte solche Kurse bei mir in meiner Schule, da wir jetzt, eine geschlossene sozusagen, meine Offline-Schule ist zu, so, bitte ich das online. Und heute zeichnen wir zusammen Schritt 5 von 10. Und dann sieht er, dann entstehen solche Linien. Und da, wo wir... Die Ecken abrunden, wenn man das genau guckt, dann sieht das so ein bisschen wie ein Neuron aus. So schaffen wir neue Verbindungen in unserem Gehirn und kommen schneller zu unserem Ziel. Das ist so kurz zu der Technik. Auf meinem YouTube-Kanal Dara Kunstschule finden Sie die Schritte 1. bis 4. Und heute Schritt 5, gute Planung. Ich habe das hier heute sogar Kristall mitgebracht, das ist ein Bergkristall und das ist sehr gut für die Konzentration, weil am Anfang sozusagen, wenn man mit sehr gute Planung anfängt, muss man sein Gehirn so ein bisschen anstrengen und überlegen, was muss ich machen, damit das und das und das und das passiert. Und je genau wir planen, desto schneller kommen wir zu Erfolgen. Und bei einer Grafik ist das wichtig, immer wir fangen mit dem Thema an, das heißt, wir nehmen unser Blatt und schreiben heutige Datum. Ist es ist heute 3. Februar 2021. Was werden Sie gebrauchen? Nur ein Blatt Papier, zwei Marker, eine dickere, eine dünnere und die Buntstifte. Ich denke, das hat jeder zu Hause und dieses Video wird natürlich auch zur Verfügung stellen, dann können Sie dann frei auch danach nachmachen. Und das Thema ist heute gute Planung und wie gesagt, das ist der Schritt 5 Schritt von 10 und wir arbeiten bei diesen allen 10 Schritten mit einem Thema. Bei mir war das Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und ihr schreibt jetzt eure Thema. Ja, heutige Datum ist das wichtig und eure Thema. Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und ich mache heute nicht so abstrakt, ich mache das genauer. Und aktuell habe ich 395 Abonnenten. Ja, und mein Ziel ist, das sozusagen verzehnfachen. Ja, ich mache das einfach auf 10, weil man sagt, wenn wir was wünschen, dann müssen wir das uns zehnmal größer wünschen. Das heißt 300 900, 3950 Abonnenten, das ist sozusagen mein Ziel. Ich sage so, äh, wir werden jetzt gucken auf wie lange. Ja? Wie gesagt, neuer grafik immer Datum, Thema, das ist wichtig. Und heute ist gute Planung, dann drehen wir unseres Blatt rum. Und natürlich, wenn wir etwas erreichen wollen, ja, das erste, ich mache jetzt so das Blatt, das ist, so ist besser, ja. So. Es geht um uns, es geht um unsere Wünsche, um unsere Business und wie ich das euch schon gezeigt habe, wenn ihr Thema habt, zum Beispiel abnehmen, ja, dann könnt ihr das auch das jetzt machen, Ein Plan für das Thema abnehmen. Wenn ihr das Thema habt, neues Job finden, dann macht er das Plan, wie kann ich neues Job finden, ja. Wenn ihr ein Thema habt, neue Kunden gewinnen, dann macht er jetzt Plan für die Gewinnung von neuen Kunden, ja. Wichtig ist, dass ihr ganz konkret eure Thema formuliert, so wie ich jetzt gemacht habe, Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und das ist mein YouTube-Kanal, das ist mein Wunsch, deswegen, und bei euch ist eure Wünsche, eure Ziele, eure Planung, deswegen machen wir die erste Linie und wir sagen uns, äh, wie gesagt, das ist so eine... Technik, die uns stärkt, ja, und es geht wirklich um uns, ja, und dann machen wir einfach eine Linie von unten nach oben, ja, diese neurographische Linie, und wir sagen uns, ich bin wertvoll, ja, und wenn wir irgendwelche Ideen haben, wenn sie schon in unserem Kopf geboren sind, dann haben sie Platz zu leben und zum Wachsen, ja, und so zeige ich einmal, die linie ich bin wertvoll ja und da kann man auch noch sagen äh, zum beispiel ich kann planen ja ich kann erfolg ist planbar das habe ich nicht gesagt dass es einfach die tatsache erfolg ist planbar und was kann man noch machen das überlegt ihr und macht noch ein paar linien das was hat für euch wie gesagt wachstum in meinem plan äh, in meinem ähm, Beschreibung, was ich geschrieben habe, Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Und jetzt, wenn ich über der Wachstum rede, Wachstum, immer Bewegung nach oben. Ja? In Neuragrafik arbeiten wir mit grafische Linien und mit Formen. Und wenn ihr jetzt sozusagen abnehmen wollt, ja, wenn eure Thema jetzt abnehmen, dann zeichnet er bitte auch ein Dreieck. Ja? Das man, wenn man abnehmen wollte, dann sollte man auch sich in Bewegung bringen, etwas tun, ja, das ist der Hauptgeheimnis, tun, deswegen mache ich dann gleich hier ein Dreieck, das ist sozusagen das erste Weg zum Erfolg, dass ich ins Tun komme und dass ich jetzt meine Schritte Schritt für Schritt ähm, hier befestige und sage damit ich dann hier zum Beispiel würde ich das als Ziel schon bezeichnen so hier sehe ich einen Kreis und in diesem Kreis schreibe ich das was ich jetzt auf meiner hintere Seite von Blatt geschrieben dass es jetzt hier zeichne ich Kreis das ist jetzt aktuelle Zustand aktueller Zustand von fünf Minuten habe ich geguckt 395 Abonnenten und mein Ziel ist, wenn ich dann weiter so sehe, dass man sagte die Ziele sollten richtig groß sein, dann mache ich das hier 3950 Abonnenten und dann gibt es noch eine Sache, wenn wir ein Ziel haben, dann sollten wir das auch uns ein Frist geben, ja und ich kann euch sagen, ich würde mir dafür damit ich mich nicht so sehr überfordere, ich würde für mich dafür ein Jahr geben, ja? Ein Jahr, zwölf Monate, ja? Und dann könnt ihr dann an eure Zahl gucken und sagen, okay, ist das machbar, ist das nicht machbar? Und die Ziele, die langfristigen Ziele sollten groß sein, kurzfristige Ziele klein, das heißt, wenn ich jetzt habe so, ihr könnt eure Statistik gucken, zum Beispiel, wenn er jetzt 100 Kilo wiegt, ja, und er wollte in einem Monat 50 Kilo abnehmen, das ist unrealistisch, dann geht er kaputt, ja. Die Ziele, die kurzfristigen Ziele sollten realistisch sein. Deswegen, wenn ihr jetzt zum Beispiel mein Ziel, äh, wenn wir dann über dieses Abnehmen reden, weil das ist so für alle aktuell jetzt zum Sommersaison auch so ein bisschen... Wenn ich jetzt 80 Kilo wiege und ich mache mir Ziel für ein halbes Jahr, ein Kilo pro Woche, das ist realistisch, das ist machbar, da gehe ich nicht runter mit meinen Zielen. Ja? Das ist das. Denken Sie bitte realistisch, aber die großen Ziele machen Sie zehnmal größer als Sie wollen. Ja? Wenn es um Geld geht, die verdienen jetzt 36.000 pro Monat dann überlegen Sie, wie kann ich äh, 36.000 im Jahr, sagen Sie pro Monat ist auch gut, und dann überlegen Sie, wie komme ich zu 360.000 im Jahr, ja? Das ist das, ja? Langfristig, richtig groß. So, jetzt machen wir weiter, weil das Thema ist gute Planung, und Planung ist das immer etwas Stabiles. Dreieck ist das Bewegung, dann haben wir unsere Ziel gesetzt, unten nach oben, und jetzt machen wir hier, Wirklich unsere Dreieck packen wir praktisch in einem Quader, Was machen wir das sogar größer, so, ja, das ist jetzt mein, meine Planung, ja, wo will ich hin und wenn wir etwas planen und etwas irgendwo hin wollen zu dem Erfolg, Erfolg sieht so wie eine Treppe aus, ja. Es geht so, ich fange an, so, das ist so wie ein Weg, ja, und dann wachst dann mache ich, mache ich, mache ich und ich sehe den Wachstum. Und dann plötzlich komme ich auf einem Plateau und dann denke ich mir, hm, hier passiert jetzt nichts mehr. Und ganz viele Leute hören hier auf, ja, aber wir machen hier den Pfeil weiter, das ist hier wirklich, wenn wir nichts machen... <lacht> Nein, ab und zu ist das nicht bestandene Prüfung oder die Kunden kommen nicht oder, oder, oder, wir haben viele. Und dann hier sollte man sich weiter aktivieren, weiter planen und dann gehen wir weiter, dann wachsen wir weiter, ja, sozusagen. Und dann kommen wir wieder auf so ein Plateau. Aber wenn wir das dieses Prinzip einfach verstehen, wir wachsen, dann ist es gerade, dann wachsen wir dann wieder gerade. Wenn wir das überstehen, diese ruhigen Phasen, dann können wir wirklich, wirklich nach oben gehen, zum unseren Ziel, ja, das ist das, das muss man einfach dieses Prinzip verstehen, ja? und jetzt werde ich noch konkreter, ja, ich nehme dünnere Stift und ich mache jetzt folgendes, ja, und ihr denkt natürlich an eure Thema und ihr könnt mir ja auch wenn jemand mitzeichnet, die Fragen stellen, dann antworte ich gerne auf allen Fragen, weil dafür habe ich das heute wirklich live gemacht, damit jeder die Möglichkeit hat, das mit mir zu malen und über eure Ziele, Wünsche und Planung reden. Ja? Was passiert weiter? Ich wollte 350 Abonnenten und jetzt mache ich einfach so, weil in Neurografik arbeiten wir mit diesen neurografischen Linien, und unten, wir machen das jetzt so wie ein Baum, brauche ich ein Fundament? Ja? Alles was unten ist, da sind so meine Ressourcen. Ja? Was muss ich heute machen, damit mein Ziel in Erfüllung geht? Ja? Welche Schritte muss ich unternehmen? Diese Fragen stellt er euch bitte. Wie gesagt, einfaches Beispiel, wenn wir abnehmen wollen dann sollten wir vielleicht mehr Sport machen oder weniger essen <lacht> oder, oder, oder, ja. So, und wenn ich sage, jetzt geht es um mein Wachstum, dann einziges, was ich ändern kann allgemein, das ist nur jetzt und nur heute. Und das ist in neuer Grafik, wenn er das, ich mache jetzt Baum ein bisschen dicker, damit er das sieht, das hier ist das sozusagen meine Würze, hier ist der Baumstamm und hier gehe ich in die Baumkrone, der Würze, der Baumstamm und Baumkrone, ja? Und hier, hoffentlich sieht er das, da hatte ich so schon automatisch praktisch ein Kreis gebildet. Ja? und nur hier und jetzt, ja, das ist das große Geheimnis. Kann ich was ändern. Ich kann in Vergangenheit nicht ändern, das sind meine Erfahrungen und in Zukunft kann ich auch ich kann Zukunft planen, aber dass damit mein Kanal wächst, muss ich jetzt etwas unternehmen. Und ich sage euch folgendes. Als ich angefangen habe, das ist schon im März, ich das ist so meine Ressourcen. Ich habe das am 20. März angefangen mit meinem YouTube Kanal und dann habe ich folgende Erfahrung gesammelt. Dann mache ich auch nur eine grafische Linie und ihr könnt über eure Erfahrungen nachdenken. Was habe ich gemacht? Ich habe pro Woche ein Video gepostet und was hatte ich für Ergebnis? Dann schreibe ich hier ein Video pro Woche und was für Wachstum hatte ich? Hm, interessant, das mache ich hier so kreis. Und wenn ich ein Video pro Woche gemacht habe, dann hatte ich nur sieben Abonnenten pro Woche gewonnen, ja? Das war so meine Statistik. Ein Video pro Woche, sieben Abonnenten, ja? Und ihr guckt eure Statistik, ja? Was habt ihr gemacht und wo steht ihr jetzt, ja? Und was mache ich jetzt? Das ist meine neue Erfahrung, was ich jetzt gesammelt habe. Jetzt mache ich ein Video pro Tag. Und was habe ich für Ergebnis? Na, die Mathe war nie meine Stärke, ich bin Künstlerin, aber hier kann ich super rechnen. Wenn ich ein Video pro Tag habe, dann habe ich sieben Abonnenten pro Tag. Ja? Und das ist diese gesunde Wachstum. So könnt ihr sagen, okay, wenn ich meine Erfahrung gesammelt habe, so hier, äh, guckt ihr, was muss ich heute machen? damit ich zu meinem Ziel komme, ja, und jetzt habe ich was Neues auch für mich entdeckt, das ist ein Video pro Tag, bringt mir sieben Abonnenten sozusagen pro Tag bei meinem YouTube-Kanal, und wenn ich zusätzlich, da, da bin ich in jetzt, ja, wir haben gesagt, und ihr macht eure jetzt so, wie ihr das jetzt so bezeichnet, ja, für alle, die neu dazu gekommen sind, wir zeichnen heute Schritt 5 von 10 zum Erfolg, und wir haben gesagt, das Einzige, was wir ändern können, das ist unsere Handlungen hier. Und bei mir ist das Thema Wachstum von meinem YouTube-Kanal und ihr könnt eure Themen aussuchen und mit mir so ein bisschen nachzudenken, wo sind unsere Herausforderungen und was können wir ändern, damit wir ein gesunden Wachstum von unserer Firma haben oder, wie gesagt, ich habe das Thema ein bisschen abnehmen angesprochen, ihr solltet an eure Themen denken. Dann habe ich gesagt, das und das, ein Video pro Tag, sieben Abonnenten pro Tag und wenn ich zusätzlich, ich, ich zeichne hier noch einen Kreis, wenn ich zusätzlich ein Posting bei Instagram mache, jeden Tag, Insta schreibe ich und plus mache ich eine Story dazu, dann komische Weise, das ist auch, muss man kein Zauber sein, dann wächst auch was, die Abonnentenzahl bei meinem Instagram und man erweitert seine Erreichbarkeit, ja. Wozu brauchen wir das? Na, wenn es um Business geht, je mehr Leute wissen, dass es uns gibt, desto schneller wächst unser Business, ja. Und jetzt schauen Sie mal, ich habe noch hier eine Linie gezogen und hier ergibt sich schon ein großer Kreis, ja? Und ihr guckt bitte bei euren Bildern, ja. Da, wo ihr diese Kreise seht, wo sich etwas ergeben hat, dann können sie dieses Kreis selber bezeichnen. Was ist das? Ja? Und wenn ich das hier so angucke, dann kann ich das so, das sind zwei große Kreise. Und das ist das sozusagen, das ist, dann schreibe ich hier einfach gesunde Wachstum und ich komme schon in Gespräch. Mein Kanal wird interessanter, jetzt fange ich an schon sozusagen, die Leute schreiben mir, was wollen sie sehen, was wollen sie mit mir malen und äh, dann sage ich, wenn ich diese Schliche mache, dann habe ich gesunde Wachstum und was habe ich dann, glaube ich mir an mich, ja, die Glaube, das war der Schritt 4. Wir sollten an das glauben, was wir machen, ja, weil die Glaube, das ist unglaubliche Sache. Wenn wir an diese Platte kommen, ja, was ich am Anfang gesagt habe, dann verlieren wir diese Glaube an uns. Und nur wenn wir weiter und weiter machen, dann werden wir größer, ja. Und schauen Sie mal, was sind eure stories was ihr euch erzählt habt, ja. Wieso seid ihr jetzt nicht da, wo ihr sein wollt? Habt ihr zu wenig Kunden? Seid ihr zu dick? Macht er zu wenig Bewegung oder, oder, oder. Das ist alles hier, das ist alles Vergangenheit, das ist unsere Erfahrung. Und hier ändern wir das und wir gehen weiter nach oben. Ja? Und jetzt versuchen wir, dass das nächste Schritt, wenn die Komposition schon sitzt, ich sehe zum Beispiel hier ergibt sich auch noch ein Kreis, der da ist, ja, der würde ich auch bezeichnen. Und hier schreibe ich so die wirklich, äh, was braucht man für gute Planung, was, was investiert man am Einfach Zeit. Ja? Und wenn wir über die Zeit reden, man sagte, 70% von seiner Zeit sollten wir planen für unsere Sachen, die wir immer machen sollten. Und die andere Zeit sollten wir lassen, weil wenn wir uns 100% sozusagen unsere Zeit ausbuchen, ja, wenn wir sagen, wir haben Termine jede halbe Stunde und da kommt was dazwischen, dann sind wir raus aus diesem System, dann sind wir nervös und nur in der Ruhe liegt die Kraft und nur in die Ruhe können wir was ändern. Ja? Hier mache ich auch noch einen Kreis und manche Kreise könnte einfach zuerst nur so einzeigen, dass da die Kreise sind. Und wenn wir jetzt anfangen, das alles abrunden, dann kommen noch andere Insights und dann können wir noch überlegen, was könnte das oder das bedeuten und was muss ich noch dazu machen, damit das oder das noch passiert. Und dann kommt jetzt hier diese gesunde Wachstum und dann habe ich das so, ich bin jetzt im Gespräch, das heißt, die Leute schreiben schon, eine wollten, einige wollten Winterlandschaften, die andere wollten mehr Blumen, die dritte das und das. Und so kommt man mit Gespräch, in Gespräch zu seinen Traumkunden. Ja? Und das ist das, wenn man so selbstständig ist, wir dienen, ich liebe meinen Beruf sehr und ich gebe meine Wissens gerne weiter. Aber natürlich ohne euch, ohne Interessenten, ohne Kunden wäre das Ganze sozusagen, naja, Oh, nicht so inspirierend, weil wir leben in dieser realen Welt und Geld spielt auch eine große Rolle. So, und jetzt werden wir alle die mitzeichnen, das alles so, wie gesagt, abrunden. Das, was ich am Anfang gezeigt habe, jetzt wollte mein Stift nicht so schreiben. Ich nehme eine andere. Ihr könnt mir die Fragen stellen und ich werde das Ganze jetzt abrunden. Und wie gesagt, in neuer Grafik, wenn wir das abrunden, so Linie für Linie gehen wir dann so hoch und drunten und machen wir diese ganze. Das ist so wie diese Yoga für Gehirn und da kann man noch weiter überlegen, welche Schritte soll ich machen, damit ich das und das und das erreiche. Ja? Was stärkt mich? Ja, und die Frage, was ist meine Traumkunde? Ja? Oder was ist mein. Man könnte auch in diese Technik über Beziehungen etwas malen, ja? oder über ein neues Job. Wie gesagt, am ersten Tag, beim ersten Schritt hatten wir unsere Thema und wir machen zehn Bilder, zehn Schritte zu diesem einzigen Thema und wir gucken, was passiert. Ja? Was macht das mit uns, ja? was für Erfahrungen sammeln wir. So, ich mache jetzt so ein bisschen, äh, so wie Sketchen, so ein bisschen schneller, damit ihr seht, er sollte alles ineinander fließen und jede Linie überall, wo diese Ecken entstanden sind, sollten wir das verbinden. Jede einzelne Ecke sollte sozusagen, und hier zum Beispiel diese Ecke von unserem Dreieck, das ziehe ich auch nach außen, und alle Linien ziehe ich sozusagen in aus meinen, sozusagen es gehe aus meiner Komfortzone raus, ja, weil es ist ganz oft, wenn wir etwas planen, hat es auch erstmal gut, sollten wir das gut planen, gut überlegen und dann ins Bewegen kommen. Ja? Aber je genau wir planen, desto einfacher ist das Ziele zu erreichen und äh, machen Sie eure Ziele terminiert, ja. Also deswegen habe ich jetzt hier die Zahl geschrieben und dann bis wann will ich das erreichen, ja? Und glauben Sie mir, mit dieser Technik ist es alles möglich, ja? Natürlich, wenn wir nur zeichnen und <lacht> planen und dann nichts machen, wenn ich jeden Tag kein Video poste, dann würde ich keine sieben Abonnenten pro Tag gewinnen. Und jetzt, ähm, das ist natürlich, ab und zu verliert man auch Abonnenten. Ein findet das schön, der andere findet das schön. Das ist aber auch Erfahrung, ja. Und hier ziehe ich auch noch diese Linie weiter. Und hier wollte ich diese Linie, dieses Mein-Dreieck noch nach oben ziehen. Ich neurografiere praktisch mein Dreieck dass ich mich in Bewegung komme und vielleicht entstehen noch neue Ideen und ich auch noch was Neues kreiere. Ja? Und alle Ecken in grafik die sollen auch verschwinden. ja. Das ist zum Beispiel diese Ecke von meinem Quader. Die mache ich auch weg. ja. Wichtig ist, dass wir alle, alle, alle Ecken abrunden. Dass wir uns Wege schaffen, und das alles rund machen und wie gesagt, wenn Sie das einfach probieren, glauben Sie mir, da werden das mögen. Ich bitte euch nur die Möglichkeit etwas Neues ausprobieren und das ist die moderne Methode, das ist schon wissenschaftlich bewiesen, dass die Neuronen, die könnte man sozusagen neu bilden. Ja? Ist jetzt kein Geheimnis, die Wissenschaftler haben das bewiesen und wenn wir was zeichnen, dann kommen Gedanken in den Kopf und wenn wir, dann können wir das hier mit dem Stift alles fixieren und äh, da ist die Arbeit mit dem Kopf. Körper, mit dem Kopf, mit dem Verstand und natürlich ich zeige euch nur die Methode und die Arbeit, das macht er selber, wenn er Stift nimmt und das Ganze äh, mit dem Stift sozusagen anfängt zu denken, zu planen, zu überlegen, ja, seine Warum finden, wieso mache ich das, was macht mich glücklich. Wo ist meine Herausforderung? Wo bin ich auf diesem Plateau geblieben und stehen geblieben? Wieso komme ich nicht weiter? Ja? Es gibt zurzeit so viele Möglichkeiten, einfach sich zu entfalten, weiterentwickeln und durch das Kreativität, das ist so eine kreative Methode. Ja? Ich habe so eine, meine Internetseite heißt äh, zu dieser Technik, du bist wertvoll. Wenn wir an uns glauben und uns schätzen, dann äh, entstehen Wunder, ja? es, kommt noch, äh, es kommen noch fünf weitere Themen und ihr werdet merken, mit jedem Bild werdet ihr stärker. Ja? Und ich antworte gerne auf alle euren Fragen und ähm, ich komme gerne ins Gespräch. Und wieso mache ich das? Ja, da fragen auch ganz viele Leute, weil äh, zurzeit ist das äh, wirklich interessanten Zeiten, ja, wo jeder einen neuen Weg zu sich selber finden sollte. Ja, für manche hat das fast keins verändert. Ja? Manche können auch weiter arbeiten und bei uns Kreativen ist es wirklich so, dass wir uns neu finden sollten. Ja? Und für mich so ein Online-Business aufbauen. Das ist für mich auch Herausforderung, ja, und äh, YouTube bietet für mich einfach eine Plattform, damit ich als Künstlerin auch bekannter werden, ja, das ist ganz einfach. Aber, wie ihr gesehen habt, das ist ein Weg, ja, wie ich zu diesem Weg komme, was muss ich machen und so weiter. Und das ist auch, äh, bei euch ist auch nicht anders, ja. Wenn ihr neue Kunden braucht, dann könnt ihr ein Blatt Papier nehmen und neue Kunden malen, wenn ihr ein neues Haus braucht oder wohl, dann könnte das auch neurografieren und das passiert nicht sofort, ja das ist ein Prozess und sie werden Schöpfer eures Lebens, sie werden kreativer, ja? da werden sie neue Wege finden ja? und äh, wichtig ist, wenn sie diese Technik, wenn sie mit mir das malen oder selber danach eine Aufzeichnung anschauen, äh, dass sie einfach überlegen, diese Frage, was will ich, was will ich wirklich und was ist mein, warum, wieso stehe ich auf, wieso mache ich das oder das. Und jetzt ist bei mir alles abgerundet ja? und ich habe eine Frage an euch, zeichnet jemand mit? Äh, wenn ja, ist das jetzt so, haben alle abgerundet, kann ich weitergehen, haben sie Fragen? Wenn alle nur gucken, dann würde ich einfach weiter erzählen und sie können dann die Aufzeichnung gucken und dann äh, mitzeichnen, sonst kann ich dann kurz warten und ähm, ja, wie ich sehe, gibt es keine Kommentare und dann mache ich weiter. Und dann, das was wir zeichnen, das ist das, was in uns wohnt, in uns lebt, sozusagen, ja. Okay, sehr schön, sehr gut. Danke für die Antwort. Äh, dann warte ich noch ein bisschen, weil das ist wichtig, ähm, wenn wir das Ganze noch nicht abgerundet haben. Wenn wir noch sehen, hier sehe ich auch. Äh, danke, Svetlana, äh, für, für dein Feedback. Ich warte kurz. Und ähm, alle, alle Ecken sollten abgerundet werden, ja. Und äh, wenn... Alles abgerundet ist, das könnt ihr nochmal auf eure Bild gucken und sagen okay was will ich mir Bild noch sagen, wo habe ich vielleicht eine Möglichkeit gesehen oder hier wie gesagt im unteren Bereich, das ist unsere Ressourcen, das ist unsere Erfahrung, hier ist das unsere Jetzt, was wir ändern können und das ist unser äh, Wachstum, was auf uns kommt und hier sehe ich, dass ich in meinen Vergangenheit sozusagen einen großen Kreis sehe ja, und das ist meine, ähm, sozusagen mein ganze Können, was ich im Laufe der Jahre, mein Studium, ja, was kann ich den Menschen anbieten, ja, und ihr könnt auch bei euch gucken, äh, was habt ihr schon alles erreicht, ab und zu sehen, wir nicht, was wir erreicht haben, ja, und hier ist das meine, allein in Deutschland ist das schon elf Jahre Erfahrung, meine Dara Kunstschule. Ja, da habe ich so viele Erfahrungen gesammelt und das kann ich einfach weitergeben. Ja, auch Wenn ich Schritt für Schritt verschiedene Videos zu einem oder anderen Thema drehe, dann ist das das. Ja, Das Material ist schon da. Was sind eure Stärken? Und hier habe ich noch einen Kreis gesehen, das ist auch in meinen Ressourcen. Und meine ressourcen sind meine kunden ja ich habe schon in diesen elf jahren kunden gewonnen und genau diese kunden sind jetzt auch sozusagen auch da sie unterstützen mich und sie dank diesen kunden ist mein youtube kanal erstanden ja weil meine malschule war im märz letztes jahr erstes mal zu und dann habe ich gesagt okay ich kann jetzt nicht unterrichten aber ich bitte euch die möglichkeit Online weiter sozusagen meine Video einzuschauen und mit Kindern zu malen. Oder bei Erwachsenen haben wir so spannende Technik wie Puring entdeckt. Wir haben nach Rezepturen gesucht, nach Möglichkeiten und so weiter. Deswegen ist das mein Ressource. Und schauen Sie mal, was sind eure Ressourcen? Was habt ihr schon alles? ja Und seien Sie dankbar dafür. Und jetzt, wenn ich meine Zeichnung anschaue, ist das bei mir... Hier, wenn er so sieht, vier mehr Linien, das ist so wie die Energie hat sich so richtig hier gesammelt und da ist das so ein bisschen noch, ja, ich sage so luftig, ja. Und dann ist das interessant zu gucken, okay, was wollte mir das Bild mit dieser Energiesammlung sagen. Ich mache jetzt hier, ich mache so dieses hier, so die drei Kreise zusammen und ich gucke, was in diesen Kreisen, das ist so eine Übergang zwischen Vergangenheit und Jetzt, ja. Und hier könnt ihr dann gucken, ja, wo ist diese energetische Sammlung und das ist jetzt das, was wir vielleicht, naja, was soll ich sagen, uns macht diese Zeichnung ab und zu aufmerksam, aufmerksam auf die Dinge, die wir nicht real sehen, ja. Und dann schauen Sie mal, was da alles steht und hier ist das diese Erfahrung, wie ich von einem Video pro Woche nur sieben Abonnenten pro Woche zu einem Video pro Tag zu sieben Abonnenten pro Tag gekommen bin. Und jetzt ist mein Ziel, mindestens 10 Abonnenten pro Tag haben und das ist das. Das zeigt mir, okay, ich kann jetzt was ändern, ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. So. Natürlich, wenn eine neue Figur entsteht, dann sollten wir die auch reinbringen und auch weiter überlegen, okay, was kann ich noch optimieren, was kann ich noch verbessern und jetzt kommt mir in der Sinn, äh, mir sagen so, jetzt schreiben mir ab und zu die Leute zum Beispiel, äh, dass äh, rein technisch gibt es bei manchen Videos, ist das denn, man hört mich nicht ganz gut, ja? Und jetzt kann ich dann so hier sagen, das ist die Optimierung und hier zeichne ich mir so, dass es jetzt in jetzt, ja, in meinem Baumstand, das ist hier Insta und Story, ich würde mir hier noch einen Kreis zeichnen und das ist für mich, wie kann ich das optimieren, was ich mache, damit, damit die Leute mich besser hören und dann schreibe ich hier Mikro, ja, dann brauche ich eine Mikro, damit die Leute mich besser hören, damit ich auch mehr Wert einbieten kann. Ja? So, und wenn die Zeichnung fertig ist, ähm, Svetlana, wie sieht es bei dir aus? Ist das alles abgerundet? Können wir weitergehen? Weil andere sind ruhig. Wenn jemand noch zeichnet, schreiben sie mir bitte auch, ob ihr... Super. Ja, dann gehen wir weiter. Die, das war die Komposition und energetische Zustand von unserem Bild und danach kommt die Farbe. Die Farbe ist Emotion und die Farbe könnt ihr frei aussuchen, so wie ihr wollt und ihr könnt einfach auf eure Palette von Farben gucken und der Stift annehmen, was ihr wollt. ja Und dann äh, mit dem Stift machen wir praktisch wir schaffen so eine Welle, wir, wir bringen uns in so einen Zustand, wo wir sagen, unserem Unterbewusstsein, es ist alles möglich, ich kann wachsen und ich mache das hier so, das ist hier so mein Anfang, das, was ist, so, das ist hier so Vergangenheit, ja, das war vor einer Stunde, vor 40 Minuten, als ich angefangen hatte zu zeichnen, da hatte ich meine 395 Abonnenten, ja, das habe ich schon erreicht, das ist mein Ressource. Und jetzt gehe ich weiter und gucke, ja, das ist dann von unten, mache ich so wie ein Strom und ich gehe weiter und gucke, wie diese Linie dann so weitergeht und wohin sie mich führt, zum Beispiel. Ja, Ich kann so eine Linie so ziehen und schauen Sie mal, wenn ich dann weitergehe, da bin ich sozusagen von unten nach oben, ja. In, äh, wenn wir so neuer Baum als Element nehmen, dann machen wir alle Linien von unten nach oben. Und wenn ich weiter hier suche, ihr sucht eure Linien, ja? Bei welchen Linien wollt ihr gehen, ja? Wo entsteht dieses Fluss, ja? Was bringt euch in Fluss? Und schauen Sie mal, wie das Ganze sich öffnet, ja? Von so einem kleinen Strom von unten, das bemale ich jetzt, wir bringen sozusagen kleine Formen in großen, ja, wir, wir machen so ein, alles ein Fluss, ja? Und dieses Fluss geht, dieses YouTube-Kanal ist gebaut auf meinem Erfahrung, die ich in elf Jahren in meiner Malschule gesammelt habe, ja? Ich habe jetzt hier so meinen äh, Strom sozusagen, führe ich nach oben und da könnte man so durchatmen, ausatmen und schaut mal, wie es bei euch passiert, ja, wie habt ihr euch geöffnet, ja, wie gehen diese Linien, ja, werden die Wege größer oder werden die kleiner, ja, schauen sie mal, wenn die Wege kleiner werden, dann könnte man eine Linie daneben ziehen, und zum Beispiel sagen, nee, ich wollte mich vergrößern, ja, ich wollte mich nicht verkleinern, ja, und dann nehme ich noch eine andere Linie, ja, und so wird der Strom noch größer, ja. Und hier wollte ich auch noch dieses, meine Dara Kunstschule nochmal betonen, weil wir brauchen bestimmte Wissens, ja, je eher jeder, so wenn jemand auch noch auf sein Business zeichnet und äh, wenn wir in Beruf sind, dann ist das diese Kompetenzverdacht, ist das sehr wichtig, ja. <lacht> Dafür haben wir unsere Erfahrungen und irgendwann sind wir schon Experten in das, was wir machen. Und das ist alles nicht von heute auf morgen. Das ist alles. Äh, sollten wir schätzen, ja und das ist hier diese ganze Eröffnung, bemale ich mit, mit Rot und mir wird das richtig warm und das ist hier so mein Endziel, das mache ich mit Orange und ihr nehmt eure Farben, ja, ihr nehmt eure Farben, eure Gefühle, eure Planung, was muss ich machen, was muss ich heute ändern oder machen, damit mein Ziel in Erfüllung geht. Ja, Das ist die Frage, was wir uns heute gestellt haben und mit kleinen Schritten können wir wirklich was Großes erreichen. Und wenn wir auf diese Plateau kommen, dann bitte, bitte, bitte weitermachen. ja, Nicht aufgeben. Ja? So, und hier würde ich einen Strom, das, das möchte ich hier über meinen Kunden nach oben ziehen, ja? die, die Kunden, danke sagen an allen Kunden, die ich schon habe, an allen Abonnenten, die meinen Kanal abonniert haben. Und äh, ich bedanke euch für eure Feedback. Das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass äh, die Leute, dass ihr euch, äh, dass ihr mir schreibt. Und äh, das gibt mir auch Energie und Kraft weiterzumachen, weil ab und zu bin ich auch auf diesem Plateau und ich sehe, naja, schon wieder ein Abonnent abgestiegen, ich bin auch ein Mensch, ich heule und weine und manche fragen, bist du immer so glücklich und zufrieden und tralala, nein, ich habe auch meine Phasen, aber mit dieser Technik kann ich mich schnell sozusagen in Bewegung bringen und äh, deswegen habe ich gesagt, boah, das wollte ich alle zeigen. Weil einziges, was wir teilen können, das ist das Glück. Und das, wenn wir unser Glück mit anderen teilen, dann wird das noch größer. Ja. Deswegen, und das sind meine Kunden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Unterstützung, dass ihr da seid. Und dass dank euch, kann ich mich weiter entfalten. Und die neue Ideen, Themen, Inspirationen finden, das ist alles dank euch. Ja. So und so sehen wir die rechte Seite von Baum ist schon ganz schön, ganz fertig und dann gucke ich, was für Farbe nehme ich für diese Seite. Und da wollte ich irgendwie in blau geben gehen. Ich liebe blaue Farbe. Und dann mache ich das hier, diese Strömung, was das hier so alles entstanden ist. Und das bemale ich jetzt mit Blau. Und wie gesagt, das ist jetzt meine Emotionen meine Planung und ihr versucht, eure Farben zu nehmen und diese Wege zu schaffen. Und äh, jede Farbton ist verantwortlich für, äh, da gibt es so, man kann mit Farben gezielter arbeiten, aber wir arbeiten jetzt nur auf emotionale Ebene, deswegen, ihr nimmt einfach zuerst nur das, was euch gefällt und natürlich, wenn ihr mir eure bilder zeigt dann kann ich euch auch noch ein bisschen die entziffern weil da und so auch entstehen auch tolle sachen was man auf den ersten blick nicht sieht ja und ähm, so das jetzt Sieht ihr, mein Baum, der Baum ist gewachsen und ich sage, dass es so jetzt hier dieses Dreieck ist, was ich von Anfang gesagt habe, ich wollte mich in Bewegung bringen, ich wollte in Gespräch sein, das ist mein Hauptthema heute und für meine gute Planung sollte ich auch wissen, was wollten die Leute sozusagen von mir, dass sie sozusagen erkündigen, was interessiert den Menschen und äh, dann, wenn ich im Gespräch bin, dann kann ich auch noch mehr erreichen und interessantere Themen äh, auszusuchen. Und äh, dann bin ich sozusagen informiert. Ja? Wenn wir wissen, was unsere Kunden äh, wollen, dann können wir auch mehr anbieten. Ja? Und ich, Für mich ist das einfach, ich liebe malen und ich liebe reden, für mich ist das einfach, Spaß buh, sage ich euch und wenn er dabei auch noch eure Ziele erreicht, dann bin ich wirklich doppelt so glücklich. So Dreieck, da kommen wir in Bewegung, wenn jemand Dreieck gemalt hat und der Quader ist das Stabilität, ja. Und äh, bei guter Planung ist es wirklich wichtig, dass wir Schritt für Schritt immer das gleiche tun, bis wir das erreicht haben, was wir erreichen wollten. Bei gleichem Ton meine ich nicht, dass wir, äh, dass uns gelingt was nicht, Was weiß ich, ein Beispiel fällt mir jetzt. Bei gleichem Ton meine ich, ähm, an meinem Beispiel, ich drehe jeden Tag ein Video zu einem oder anderen Thema, die meinen Kunden interessiert. Ja, das gleiche Ton, dass ich jeden Tag ein Video drehe, aber wenn ich merke, dieses Video kommt nicht so gut an, dann mache ich die Statistiken und dann ändere ich was, ja. Wenn etwas nicht funktioniert, dann sollen wir die Strategien ändern. Das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und dafür wird der Schritt C äh, 6 sein. Da sind dann sozusagen äh, konkrete Ziele. Ja? Äh, hier haben wir das schon so ein bisschen das eingetoucht sozusagen. Wir haben gesagt, okay. Mein konkretes Ziel, Wachstum von meinem YouTube-Kanal, wie so und So und das heute haben wir über die Schritte geredet. Und bei konkreten Zielen, dann reden wir dann schon sozusagen noch konkreter und der Weg wird dann ein bisschen enger. <lacht> da muss man auch fokussierter sein und alles, was uns auf dem Weg zum Erfolg sozusagen ablenkt, dann auch lassen so, also ein Beispiel von abnehmen, das ist auch ganz wichtig, wenn ich sage, ich wollte abnehmen und dann liege ich auf der Sofa und esse weiter Chips, dann ist das nicht zielführend, dann kann ich das gleiche machen, aber dann werde ich nur dicker und dicker. Aber wenn ich Entscheidungen treffe und sage, ich trinke jeden Tag ein Zitronenwasser und ich mache meine 10.000 10 Schritte pro Tag, dann ist das so leichtes Abnehmen und dann quält man nicht, nicht so sehr. So, dann guckt ihr bitte auf eure Bilder. Ja, wenn, ich würde das auch weiter zeichnen, das ist jetzt nur so grobes Thema, was wir heute machen und bei Neurografik ist das ganz wichtig, wenn wir das gezeichnet haben und unsere Emotion ist auch schon da, dann machen wir sogenannte Kraftlinien und die machen wir mit dickeren Stift, ja, dann nehme ich so M dazu am besten, wenn man das sogar so andere Farben nimmt. Ich nehme schwarz, damit ihr das so seht. Und wir sagen dann, ich vertraue und lasse los. Ja, aber dieses letzte Schritt machen wir nur dann, wenn wir schon mit unseren Zeichnungen fertig sind. Ja, ich zeige andere Zeichnungen, damit ihr seht, hier habe ich noch mehr Schattierungen gemacht. Ja, hier habe ich die einzelnen Kreise dann noch äh, mit Schattierungen gemacht. Und... Und so weiter, ja. Deswegen, ich zeige euch jetzt nur kurz zum Beispiel, wie könnt ihr mit Schattierungen, also ich nehme jetzt hier meine Kunden und ich, so wie ihr das eure Bild sozusagen noch verschönern könnt. Ja, weil das ist noch nicht zu Ende. Es ist nur unsere Formate. Ich habe gesagt, die, die Videos sollten nicht länger als eine Stunde sein, <lacht> weil das ist nur so kleine Einführung in die Technik, so kleine Blick hinter der Kulissen, aber trotzdem wollte ich euch zeigen, zum Beispiel schauen sie mal, wenn ich so einen Kreis betonen wollte, ja, dann kann ich das die Ränder bisschen dunkler machen und in die Mitte das so ein bisschen heller lassen und so wird mein Kreis ein bisschen voluminöser, ja, und wenn ich sage, dieses Werk wollte ich jetzt hier auch betonen, dann mache ich diese Linie so auch ein bisschen dunkler und nach außen mache ich das ein bisschen heller. Ja? Und so seht ihr, so wird eure Zeichnung interessanter. So kriegen wir so ein bisschen Schaden drin. Ja? So zum Beispiel hier, so dieses ins Jetzt und Heute leben. Ja? Alles, was wir ändern können, das ist nur heute. Ja. Das ist jetzt, das ist wichtig, ja, und äh, wenn ihr dann so, das wollte ich dieses jetzt noch vergrößern, ja, und so könnt ihr noch weiter und weiter mit sich bleiben und so ein bisschen überlegen, da kommen noch neue Formen, da kommen neue Ideen, dann kommen vielleicht, ab und zu ist das so, das zeichnung gleich lieben und dann denkt man, das kann ich noch machen, damit das und das und das passiert. Ja, und wir sind nicht alleine in diesem Welt. Es gibt noch tausende Menschen, die auch Geschäfte haben, und dafür brauchen wir auch so mh, ins Kontakt zu kommen, ins Gespräch zu kommen. Und das ist jetzt unsere Baum, das ist unsere Planung. Und dann nehme ich mal Bleistift und ich ziehe so noch dünne Linien dazu. Natürlich muss man sie auch verbinden, das ist sozusagen, das ist das Sozum, ja, ich brauche für meine Erfolge Menschen, ja, ich bin nicht alleine auf dieser Welt, ja, und so kann ich das noch sozusagen, noch dazu schreiben, so, so, äh, dieses Sozum zu zeichnen, ja, weil in Neurografik, der Pavel Michael Spiskarow sagte immer, je mehr Linien, desto schneller erreichen wir, was wir wollen. Ab und zu denkt man, oh, aber so viele Linien und jetzt mache ich noch ein paar dazu und dann muss ich alles abrunden. Ja, ist so, aber wenn Sie das alles gemacht haben und wenn Sie eure ersten Erfolge merken, dann würden Sie es mögen, ja. Das dauert so ein bisschen, aber es hat alles seine Zeit. Und sehen Sie? Das mache ich mit dem Bleistift neue Linien und dann muss ich das alles abrunden und so weiter. So, und jetzt, wenn ihr sozusagen mit alles fertig seid und glücklich, dann nehmen wir unseren dicken Stift, tief atmen, ausatmen, ich trinke ganz oft Wasser und wir ziehen Kraftlinien von unten nach oben und wir sagen, ich vertraue und lasse los ja. und dann kann ich noch mal sagen noch mal diese linie ziehen und noch mal sagen dass es so wie loslassen das schwierigste ist wir tun wir machen und aber wir können nicht loslassen und nur in den momenten wo wir loslassen passieren die wunder ja. da plötzlich ist mein kanal um zehn leute gewachsen weil ich war einfach entspannt ja, und je mehr wir so gekrämpft an Sachen halten desto weniger erreichen wir ja? ist so Gesetz loslassen lernen dafür sind diese Kraftlinien der Universum Gott ich höre macht weiß besser und wir sollten diese Vertrauen aufbauen und dann weiter ich vertraue und lasse los ja? und diese Kraftlinien die liegen so auf unsere Oberfläche sozusagen auf unserem Bild ja? Und wie viel man macht, das ist eure Entscheidung. Wichtig ist, dass sie parallel zueinander laufen, ja? das gehört sozusagen zu diesem Algorithmus, zu dieser Erfindung und da sind sozusagen loslassen und nochmal ich vertraue und lasse los, ich vertraue und lasse los. Ja? Und danach natürlich wieder unsere dünne Stift nehmen und das Ganze ineinander, ups, das war dicker Stift, ich brauche so dünnere. Und das Ganze ineinander fließen lassen. ja, Alle diese Ecken, die entstanden sind. Und dann, wenn ihr das abrundet, dann überlegt ihr, was kann ich besser machen, was inspiriert mich wieso stehe ich jeden Morgen auf, wieso muss ich das und das planen, ja, ab und zu sagt man, ach, ich muss gar nichts, manche mögen das Wort, müssen nicht, und ich hatte jetzt fünf Tage Seminar, Live-Seminar bei Tony Robes, er sagte anderes, er sagte, je mehr muss, wir schaffen, desto schneller können wir Erfolg in unserem Leben haben, weil, ähm, ja, wir machen nur das, was wir müssen und das, was wir nicht müssen, bleibt halt liegen. Ja? Aber jeder entscheidet für sich. Meine Tochter zum Beispiel liebt das Wort müssen nicht. Das jeder entscheidet für sich. Vielleicht habt ihr ein anderes Wort dazu können, wollen, sollen, keine Ahnung. Ja, und auf jeden Fall alles umranden. Und dann drehen wir unseres Blatt um, lesen wir unseres Thema. Was haben wir geschrieben? Ja? Und das war so gute Planung, Wachstum von meinem YouTube-Kanal. Dann gucke ich, wenn das alles abgerundet ist, auf meine, Zeitung, äh, auf meine Zeichnung. Und schaue da, wo etwas auf mich guckt. Ja? Und das heißt fixieren. Ja? Ich sollte dann fixieren, das, was ich jetzt brauche. Brauche ich jetzt dieses Dreieck, das ich in Bewegung. Komme, brauche ich diese stabile gute Planung oder brauche ich irgendwelche Energien, damit ich noch äh, in diesen Zeiten noch mehr kreieren kann, noch mehr Ideen kann und so weiter. Und wenn ich so rede, dann würde ich sagen, ich sehe, das habe ich das hier schon so ein großes Kreis gemacht, weil da waren hier ganz viele Linien und meine Fixierung ist heute äh, wirklich, äh, naja, wir sind die Schöpfer unseres Lebens und heute können wir wirklich unsere Story ändern und erfolgreicher sein. Ich würde einfach hier äh, Vergangenheit, heute und Zukunft verbinden, in die Mitte ein großes Kreis zeichnen ja? und das ist praktisch alles mein Können. Ich gebe mein Bestes, damit mein YouTube-Kanal wächst und versuche interessant für Menschen zu sein und die Themen zu finden, die wirklich nicht nur mich interessieren, sondern auch die Menschen und den Menschen helfen, erfolgreich, glücklich und zufrieden zu sein. Das ist sozusagen meine Fixierung für heute. Ja. Und das ist das, was ich sehr liebe in dieser Technik. Ihr werdet eure Fixierung, eure Gedanken finden und wenn ihr die findet, dann einfach weiter. Wenn ihr seht, der Kreis könnte ab und zu schief sein, ja, und ihr könnt dieses Kreis dann auch verbessern. Wir machen das mit Stiften und er sollte keine Angst haben, wenn der Kreis nicht so rund ist. Schaut sie mal, bei mir war das auch nicht so ganz rund. Aber jetzt kann ich das nochmal runter machen. So, und wenn das schon fertig ist, der Kreis steht da, dann natürlich alles ineinander fließen lassen, abrunden, abrunden, zu seinem Thema kommen und sagen, okay, das ist jetzt das, was mir das Bild gesagt hat und mit kleinen Schritten, wenn ich Tag für Tag das mache, was ich mache, kann ich auch was Großeres erreichen. So, und alles, alles abrunden, ich werde dieses Bild natürlich weitermalen und in Facebook und Instagram ausstellen. Das Video wird auch, der Schritt äh, 5 kommt auch auf meinen YouTube-Kanal und wie gesagt der Schritt 6 wäre konkrete Ziele. Und ich drehe mich jetzt kurz um. So. Und wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Dann an beantworte ich gerne alle Fragen. So. Ja, wie ihr seht, ich bin dann so ein bisschen hoch, habe ich Energie gesammelt, bin ich roter geworden. Wenn ich zeichne, habe ich immer meine Wasser. Prost. Und ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, dann gerne. Dafür ist der Live da. Sonst äh, wünsche ich euch einen fantastischen Abend. Jetzt könnt ihr zum Beispiel das Video, bleibt bei Facebook, ihr könnt ihr dann in eure eigenen Tempo das zeichnen. Wenn ihr die ersten Schritte noch nicht gemacht habt, dann auf meinen YouTube-Kanal Dara Kunstschule. Und es ist wichtig bei eurer Grafik, wenn er jetzt auch euch inspirierend führt und sagt, boah oh gut, jetzt habe ich gute Plannen gemacht, jetzt mache ich schnell die Ehrlichkeit und Glaube und noch was. Bitte, bitte, bitte, bitte nicht. Pro Tag nur ein Thema. Weil eine... Meine beste Freundin hat mir mal gesagt, nach Neurografik, sie hatte so wie Gehirnoperation, aber ohne Narkose. Weil wenn wir malen, dann äh, verbinden wir uns wirklich mit unserem Gehirn, mit diesem Stift und wir fangen an zu arbeiten. Unser Körper fängt dann zu arbeiten. Deswegen bitte nur ein Thema pro Tag, mehr nicht. Und alle diese Schritte zu einem Thema, wenn er abnehmen nimmt, dann zack zack zack abnehmen wieso will ich abnehmen und so weiter der plan habt ihr da und dann einfach machen und wenn ihr mehr über diese technik erfahren wollt ich starte am ähm, äh, habe ich das jetzt geschrieben am 21. März das ist Sonntag mit einem 12 Monaten Programm das würde heißen Renaissance der Seele oder Änderung meiner DNA weil ich bin fest überzeugt, mit dieser Technik kann man DNA ändern und ich lebe das und ich zeige euch, dass es wirklich alles, alles, alles, was ich gezeichnet habe, wir werden verschiedene Themen ausprobieren, wir werden mit verschiedenen Stiften malen, die Formaten werden größer und das ist alles, was funktioniert, was ich lebe und hier hinten stehen immer so meine neue Geschichten, was will ich den Menschen anbieten und wie will ich die Welt verändern und euch mit dieser Technik auch einen Schritt zu euch bringen. Ja, das ist kreativer Weg zu sich selber, nichts anderes. Ja, und durch die Kreativität können wir wirklich lebendiger unglücklicher glücklicher sein. Insoweit, ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Seien Sie kreativ, genießen Sie das Leben. Und ab und zu gehen sie einfach in sich, weil die ganze Wahrheit, die liegt wirklich in uns. So, wenn er mich sehe, es gibt keine weiteren Fragen, dann sage ich einfach Tschüss und vielen Dank. Und wir sehen uns, wenn er wollt, in zwei Wochen am Mittwoch mit dem Thema konkrete Ziele und nach der Grafik mit Dara. Auf Wiedersehen.